Die Wärmepumpe und der Wärmeeimer. Was ist das denn wieder mit diesem Wärmeeimer? Gut, ich will ein bisschen was darstellen in einer Art und Weise, dass jeder es versteht, was der Unterschied ist zwischen einer Gasheizung, Ölheizung, meinetwegen auch Fernheizung, die auch mit Hochtemperatur ins Haus kommt, und einer Niedrigtemperatur. Wärmepumpe. Dazu habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Willkommen bei meinem Kunstwerk. Dieser Eimer stellt ein Wärmeeimer dar. Dieser Wärmeeimer hat ein Loch in einer ganz normalen Größe. Und zwar in der Größe, wie dieses Loch ist von diesem Rohr, das da die Wärme liefert. Man könnte es auch mit dem Wassereimer vergleichen. Das heißt, wenn Sie einen Gartenschlauch irgendwo reinhalten und da ist entsprechend ein Loch im Eimer drin, dann ist es doch so, dass hier dieser Pegel immer irgendwo gleich groß bleibt. Und wenn wir uns das jetzt aufs Haus beziehen, dann müssen wir ja immer in jedem Raum schlichtweg so viel nachheizen, wie durch die unterschiedlichen Löcher, sprich durch die Wand, durch die Fenster, Leibungen und so weiter, da an Wärme abfließt und zur Kälte geht. Und jetzt geht es mir darum, festzustellen, wie funktioniert das, das mit der Wärmepumpe? Wenn wir jetzt die Wärmepumpe hergehen und hier dieses Rohr von der Wärmepumpe zeichnen, dann müssen wir das deutlich kleiner machen. Und zwar deshalb deutlich kleiner, weil wir hier eine Temperatur reinfüllen, die irgendwo zwischen 50 und manchmal sogar 80 Grad ist. Und jetzt kommt der Punkt von der Wärmepumpe: Wenn wir hier die Wärme da reinfüllen, dann ist die nicht so heiß. Das heißt, wir kriegen hier niemals Daumen vielleicht 40 Grad zusammen. Und nun haben wir ein Haus und einen Eimer mit dem gleich großen Loch? Glauben Sie, dass hier mit der Wärmepumpe und 40 Grad dieser Wärmepegel hier bleiben wird? Nein, dieser Wärmepegel wird absinken. Der wird nämlich kälter werden. Und das geht also runter bis auf die Temperatur, die fast die höchste Temperatur ist. Ein bisschen übertrieben, aber es wird schon. Knochenkalt hier drin. Das wird also so weit runtergehen, die Temperatur, dass hier also gerade so ein bisschen Rest noch drin bleibt. Nämlich das, was aus dem Loch nicht rausfließt, das ist hier letztendlich der Punkt, das Niveau, was die Wärmepumpe noch heizt. Soweit dieser Vergleich. Ich weiß, jeder Vergleich hinkt. Aber so kann ich es einem Zehnjährigen erklären, dass er versteht, warum eine Wärmepumpe mit 40 Grad Vorlauftemperatur im gleichen Rohr und vorher eine Hochtemperaturheizung, eben Gas, Öl, Fernheizung, was auch immer, Holz und so weiter, Pellets, dass die, die den Raum mit Wärme gut versorgt haben und mit der Wärmepumpe funktioniert es jetzt nicht. Es funktioniert erst dann, wenn man hingeht und sagt, ich mache dieses Loch jetzt kleiner und ich mache also zum Beispiel neue Fenster rein und ich gehe hin und mache hier um den Raumraum eine Dämmung. Wenn ich da eine Dämmung drum mache und um den Raum Dämmung drum mache, dann verringert sich automatisch dieses Loch jetzt im Vergleich gesehen. Das heißt, der Wärmeabfluss ist dann überhaupt nicht mehr so stark. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Wenn wir mit dieser Heizung heizen und die funktioniert noch, dann ist ja im Moment noch immer die Thematik, dass irgendwann man diese Heizung austauschen muss. Ich bin also kein großer Freund, dass man jetzt eine neue oder gut funktionierende Öl-, Gas- oder sonstige Heizung rausschmeißt und hier eine Wärmepumpe einbaut. Weil die Wärmepumpe im gleichen Zustand mit der gleichen Substanz nicht warm geben wird. Und da gibt es genug Beispiele, die ich habe, die ich kennengelernt habe, die das gemacht haben und jetzt wirklich anstehen. Ich wünsche, dass es Ihnen nicht passiert und deshalb dieses Beispiel, wo Ihnen vielleicht ein Licht aufgeht. In diesem Sinne, alles Gute, Ihr Johann Beurer.